Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, Advanced Warfare. Äh, ja, wir waren letztes Mal schon hier, ich müsste diesen Krankenwagen rumschieben, aber das Problem ist, dass da so viele Feinde sind und Jocons nicht verteidigt, dass ich einfach zuerst mal mitschießen muss. Und jetzt kann ich mal ein bisschen schieben. Wenn da wieder zu viele Feinde kommen, gehe ich voll wieder weg. Einfach mal so. Joker ist einfach nicht so gut im Verteidigen ich meine ich auch nicht aber ich muss dann wieder beides machen irgendwo schießt jemand dann auf mich Kommt da einer. So. ich guck mal kurz wo die ganzen Leute sind damit ich dann auch sehe, sehen kann wann ich weg muss dann sieht stabil aus da links da könnte mir noch Probleme machen später Einer Wesen. da drüben sind noch zwei. So, und weiter geht's. Ich weiß nicht, wieso wir den Krankenwagen spielen. Weil so wie wir aufräumen, können wir auch einfach weiterlaufen. So, jetzt habe ich den getroffen. Der ist auch tot. Und weiter geht's. Was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Das war jetzt wirklich voll für den Arsch, weißt du? Wenigstens darf ich heute alleine stürmen. Ich gehe mal ein bisschen höher noch. Das ist nix, cool. Hätte ja sein können. Blendgranate! mir gar nicht dran weiter. So viel erwartet den an? Skideon. Entschuldigung. Da draußen steht irgendwo einer und schießt auf mich. Ja, okay, dann... Pff, von mir aus... eine Leiche noch zu röntgen... ...bringt auch nicht mal viel, aber... ...vielleicht, wer weiß. Man weiß ja nie, was die davor hatten mit dem... Boom! Oh, oh. ah, das war R3 und nicht schießen. Ich dachte, ich muss zielen und schießen. Das heißt, ich bin gestorben! Tür weg, Mitchell. ist so gefährlich, weil es einfach süß ist und nicht so nach Alkohol schmeckt. Boah, das war ein Punch. Hey, Leute! Nicht Mitchell, schnapp ihn dir. Ja, warte mal, ich müsste es mal nachladen. So. Na, kürzlich gesehen. Ah. Ich sage nichts. Ja, das sagen Sie alle. Und dann fangen Sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Ja. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Du machst das schon. Ich räume lieber auf. Bin ich gut drin. Oder so. Wow. Ich glaube nicht, dass wir normalerweise hier sein sollen. Was war denn das? Hä? Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. <lacht> Sauber aber, hä? Ach, oh, nice. <lacht> Handys zu uns? Ich hoffe die gern. Okay. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor. Und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Das ist eine gute Idee, Spaß. Wir haben wohl keine Wahl. Mein Ziel ist da unten irgendwo. Benutzen? Ach, unsere, unsere geilen Bikes. Ja, komm, schmeiß drauf, den Typen. Yeah. Links ist nach vorne und hinten ist Gas geben, rechts ist Steuern. habe keinen Boost oder so. Das wäre jetzt noch ganz schick gewesen, einfach nur so ein extra Boost. Aber oh yeah, jetzt darf ich fahren, das wollte ich vorhin. Dran. Ich weiß nur nicht, wie schnell ich fahre, ehrlich gesagt, weil MPH kenne ich nicht. Nope, nope, nope, nope. Autsch. Autsch. Okay. Ja, drahtseitig sind nichts für mich. Rechts bleiben, rechts bleiben. Rechts bleiben, ganz weit rechts bleiben. Da kommt noch früh, weißt du? Action! Voll gut. Ich bin schon dran, Chill. Ich bin ja... Alles gut. Da ist das Tor. So. Wir haben ja nur gerade einen halben Krieg ausgelöst in dem Gebiet. Aber easy. Handy. Jo, genau. Man kann auch eskalieren, ne? Profit. Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geht Ende. Cool. Boah, ich war nicht gut genug, es gab keine Verbesserungspunkte. Menno. Äh. Aber ja, wie ihr gesehen habt, ich spiele ein bisschen mehr mit Granaten. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich Granatenabschüsse kriege, aber naja. Kann ich alles haben. Wir waren näher dran als jemals zuvor. Vier Jahre hatten wir Hades gejagt. Jetzt hatten wir seine rechte Hand. Der Doktor war der Schlüssel. So, fangen wir nochmal von vorn an. Diese Leute. Wer sind sie? Also das denken sie von mir, ja? Ich bin eine Ratte für dich. Ich denke, Sie sind, was immer ich Ihnen sage. Ilona war einmalig. ex jetzt im Dienst für Atlas. Mal beste Freundin, mal schlimmster Albtraum. Sie war undurchschaubar. Wir haben die Namen. Jetzt sagen Sie mir nur, wann und wo das Meeting ist. Bringen Sie mich um. Ich bin Edward. sie dich erst am wickel hatte bitte Pierre, helfen sie mir helfen wir einander hattest du verloren das ist nur eine einzige quelle können wir das überprüfen die info stimmt Hades trifft seine Geldgeber in 24 Stunden auf Santorin. Mr. Ayens, die Protokolle für einen Angriff erfordern. Dieser Mann ist verantwortlich für 50.000 Tote, General. Wir greifen an. Eine Operation in fremdem Hoheitsgebiet wäre ein Akt des Krieges, wenn der Kongress nicht zustimmt. Atlas ist ein international anerkanntes Privatunternehmen. Wir brauchen keinen Kongress. Gentlemen, sind wir einsatzbereit? Wir sind Startlas, Sir. Auf Ihr Zeichen. Ich will Ihr Team in sechs Stunden vor Ort sehen. Auf wessen Befehl? Auf meinen Befehl! Sag dich vor, Elena. Es sollen schließlich deine Flitterwochen sein. Du sollst Hades im Blick halten, nicht mich. Zielperson nähert sich. Markieren. Jetzt du, Mitchell. Die Verbindung ist gut. Suchen wir die Zielperson. Signale scannen. Du musst für den Scan ranzoomen. KVA-Signal suchen. So kommen wir dann in den Unterschlupf. Hier ist er nicht. Umschalten auf andere Kamera. Da. Sieh dir den an. Eindeutig ein kva signal Das ist die Zielperson. Boah, bin ich gut. Das ist unser Weg hinein. Bravo unterwegs. Team, ich muss euch wohl nicht daran erinnern, wie wichtig diese Mission ist. Ah, das ist verantwortlich für die nuklearen Angriffe vor vier Jahren. Wenn wir ihn erwischen, fällt die gesamte KVA in sich zusammen. Wir dürfen keine Fehler machen. Bringt das zu Ende. Unglaubliche schöne Platten. und dann ausschalten. Schöner Weg. Auf. Versaut es, bloß nicht, Ladies. Ja. Und es wiederholt sich hier. Da ist das Muster. Und da ist es wieder unter dem Korb. Dann ist es da nochmal. Und da nochmal. Sie echt schön aus gehen. hier. Ich wollte zum Markt. Hab mich wohl verlaufen. Hier sind sie falsch. Scheiße. Oh, Eindringlinge. Oh, nein. Gut gemacht. Ich weiß. Waffen bereit. Bin Bravo hat die Schlüsselkarte. Alpha, aufgepasst. Bravo ist auf Position. Roger. Moment, markiere Ziele. Und sich jede hm. Inkel, Patrouille, um nimm ihn. Aus nicht Zwei im nächsten Raum. Ecke oben. Der oben sehe ich. Den oben sehe ich gar nicht mehr. Der oben ist nicht sichtbar, aber. Der gehört mir. Alle Stationen werden Leute, rechtzeitig gesichert sein. Niemand wird das Treffen stören. Das will ich hoffen. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Verstanden. Hades Ende. Prophet, Unterschlupf gesichert. Nehmen das Tagungszentrum ins Visier. Verstanden, Bravo. Alpha, Phase 2 kann beginnen. Verstanden. Alpha lädt den Frog. Mitchell, in den Exo-Anzug. Ich setz die Wasp zusammen. Okay. Umziehen. Prophet, Wasp ist startklar. Bereit. Verstanden. Bereit machen für Ward. Nimm die Drohne, Mitchell. Ich belausche Hades Treffen. Okay. Wasp in der Luft. 200 Meter bis zum Ziel. Ich kann wieder nichts steuern. Ah, aber sie ist fast unsichtbar unten, die Kanone. Da ist Hades. Schade, dass wir ihn nicht gleich umnieten können. Wieso nicht? Wieso die Infos beschaffen? Wieso denn nicht? Alphas Truck nähert sich dem Tor. Alpha, warte da. Die Wasp gibt den Startschuss. Lass die Wachen rankommen und dann erledige sie. Hey, du! Du kannst hier nicht parken. Mach schnell, Ist es nicht die 14. War sowieso ein langweiliges Gespräch. An alle Stationen! Wir sind aufgeflogen! Abbrechen! Abbrechen! Abbrechen! Oh. War das zu offensichtlich? sowieso ein langweiliges Gespräch. Ich dachte, die drei sind die, die ich noch holen muss. Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Die hier? Alpha, rein da. Ross bist aufgeflogen. Mission abbrechen. Ich wiederhole. Abbrechen. Wieso? Die sind doch selber... Alpha ist start Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Alpha, rein da. Also ich mach die, dann warte ich. Wir sind abbrechen, abbrechen, abbrechen. Cool, ich habe wenigstens Headshots gelandet. Welche Wachposten denn sonst? Alpha ist startklar. Mitchell, ich gebe die Ziele vor. Knall die zwei Wachposten ab. Ich warte, bis der Pfeil auftauchen ist ist das Fahrzeug weg? Merken Sie den. Nein. Dann der noch. Alpha, rein da. Okay, jetzt. Alpha, warte. Da ist einer an dir dran. Scheiße. Gideon hat Probleme. Mann getroffen! Gideon hat erwischt! Okay, ich trinke noch zwei, ich wurde sauber getötet. Ja, Sir. Alles klar. Scheiße. Gideon hat Probleme. Nope, hat er nicht. Danke für die Hilfe. Gesichert. Alpha, weiter jetzt. Mitchell, ja. zwei ausschalten. Alpha räumt auf. Boah, Sie müssen. Alpha unterwegs. Alpha in Position. Platziere Stummladung. Stummladung bereit. Ich bin Was auch da. Alpha? Mitchell, du musst die Glasfront des Atriums abdecken. Die Ladung reicht nicht weit. Es muss schnell gehen. Ja, ist gut, los. Ein Kill. Nicht schlecht. Atrium gesichert. An alle Stationen. Achtung, Hades scheint mit dem Treffen zu beginnen. Roger Prophet. Hau rein, Alpha. Es darf auf keinen Fall schief gehen. Verstanden. Okay, Alpha geht die Treppe die hoch. Treppe die zwei? Abschuss bestätigt. Die Tür ja. muss frei sein, damit Alpha rein kann. Löse einen Fahrzeugalarm aus. Die KVA geht hin. Mit der Wasp die drei auf dem Weg zum Wagen ausschalten. Ort bist aufgeflogen, Mission abbrechen. Ich wiederhole, abbrechen. Nee, das nächste oh Abschuss bestätigt. Die Tür okay. muss frei sein, damit Alpha rein kann. Löse ein Fahrzeug. Der auf hier pfeift raus. also. Sehen wir mal. Die KV geht hin. So <lacht> bestätigt. Mitchell, Sicht auf das Treffen richten. Hades anvisieren. Alle Teams bereit machen für Angriff. Auf mein Zeichen warten. Ich habe sie immer in meiner Nähe. Sie schützt uns. Kontaktiere Ich soll ich mal probieren. Ich probiere mal, den zu töten. Mitchell, warte auf die Daten! Ach so, wir brauchen noch Info zu nehmen. Auf mein Zeichen warten. Ich hab sie immer in meiner Nähe. Sie schützt uns. Kontaktieren Sie ihn für eine weitere Zahlung. Ich gebe Ihnen zwei Tage. Das reicht. Was? Die Schießen. Ist eine große Schießen. Hades getroffen. Alpha, Abschluss bestätigen. Scanner Negativ. Das ist nicht Hades. Nicht Hades. Scheiße, eine Bombe! Raus hier! Raus hier! Nein! Alpha, Bericht. Das Tubel hat eine Bombe getragen! Haben einen verloren! Wiederhole! Einen verloren! Ich hab die Frequenz des Zünders. Verfolge sie zur Quelle zurück! Hey, stimmt doch! KVA greift an. Was? Wir brauchen Feuerschutz. Hey, ich bin dran. An alle Stationen. KVA im Anmarsch. Wir brauchen Feuerschutz. Na los, Mitchell. Ich suche noch die Quelle. Oh, oh. Einer erwischt. Einer erwischt. Wir können hier nicht bleiben, Ilona. Der echte Hades ist nicht weit Gideon. Wir müssen ihn Kriegen. Alle Teams. Truck verlässt das südliche Parkhaus. Es ist Hades. Hades ist unterwegs. Scheiße. Davor ist ja, da konnte ich nichts machen. Ich wollte eigentlich noch die Lastwagen mitnehmen. Das Alpha! Kommen! Alle Teams, verfolgt Hades! Verfolgt Hades! Habe Sichtkontakt verloren. verloren! Gideon! Gideon, wenn du mich hörst! Volk Hades! Scheiße! Nicht sie weg hier! Ja eben, ich wollte auf jeden Fall äh, noch die Lastwagen mitnehmen mit dem Geschützen drauf. Aber, und ja. Raus. Wir müssen ja, müssen wir. Die die Sie haben uns. Boah, das ist, wenn ich einmal drücke, geht ein Fünfer mal los. Bei anderen ist immer nur ein 3 und das ist ein Fünfer. Aber ich kann nicht draufhalten dafür. Auch auf dich, Madame. Hey. Ich bin schon dran. Ach so. Ja, dann gehen wir halt durch die Gasse, wenn es sein muss. Aber nur weil du es bist, Schwässchen. Meine, meine Verlobte habe ich gehört, also. Mein Schatz jetzt. Nein, sonst nennt man nicht jede Frau Schätzchen, das ist böse. Aber sie ist ja schließlich mein Tod. Ich habe keinen Double Jump. Ist okay bei euch? Süß. Sie Der sieht recht gedamaged aus. Granate. Okay, sie haben es überlebt. Wir, wir haben das von Interferenzen. Wie KVA einhalten? Lage? euch um Hades? Boah, bin ich gut. Guckt mal, Leute. Kontakt! Sechs Jetzt mit Kontakt überall. Aber das ist ja zu einfach, ne? Nein, der hat mich noch erwischt. Okay. Ja, ja. Hart. Hart. ist hinterm Haus. Achso, im ja. Haus drin. Irgendwo. Jetzt runter. Aha. Also überall schießt und ich habe keine Ahnung, wo noch Gegner sind. Hinter mir ist noch einer. Irgendwo hier müsste noch einer sein, da habe ich nämlich gerade die ganze Zeit getroffen. Na, alles klar. Den treffe ich. Sieht schon besser aus. Ähm... Ja. Ja, ja. Komm, äh, Granate. Mach Danke. ein bisschen Geld, hallo? Okay. Hört, hört, hört. Warte mal, da was. Ich guck schon, wenn ich gerade so Räume finde, dann guck ich kurz rein, ob da noch mehr Dateien sind, weil... Bewegung! Ich finde jetzt mal, so Dateien für ein Level-Up ist schon nützlich, ja? Immerhin haben sie hier einen Sinn. Kontakt beim Glockenturm, Alf! Ah! Doris, bitte wiederholen! Mann am Boden, Mann am Boden! Scharfschütze im Glockenturm! Glockenturm. Fuck, sind wir weit weg. Ja. Aber noch. Verdammt! Scharfschütze visiert uns an. Alter! Los jetzt! Der Rauch verwächst schnell! Was ist denn das für ein Kaliber? Der haut ja alles weg damit. Hey. Ja, alle runter, bitte schnell. Geht, geht zur Seite und geht weg. Scheiße, ist das hier offen? Willst du erst laufen oder erst schießen? Setz den Scharfschützen unter Beschuss. Passt schon. Boah, die Superheldenlandung, Jungs. Habt ihr die gesehen? Und meine Dame. Das ist eine fliegende Glasscheibe. Die hier macht Sinn, weil sie hält so zufällig, aber die ist ja nicht ganz legitim, sagen wir mal so. Ja, ja, aber Wie hilft uns das denn? Aber die MPs waren hier, ne? Ach, cool. Drohnenkills zählen hier auch dazu. Das macht es ein bisschen einfacher. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, du hast es Pech gehabt, Kollege. Ich schieße von random irgendwo auf dich und du hast Angst. Weil irgendjemand auf dich schießt. Ich meine, random könnte ich den ja treffen, theoretisch. Oh, die haben Fische. Random könnte ich den ja theoretisch treffen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Prophet, ich sehe Torres. Er ist getroffen. Verstanden, Bravo. Ruf einen Sanitäter. Finde Rivers. Er hat die Stinger. Scheiße. Wir brauchen die Stinger. Los. Wieso brauchen wir eine Stinger? Das Rivers. Im ersten Stock. Wir brauchen die Stinger. Wieso brauchen wir eine Stinger? Okay, jetzt weiß ich, wie die Geheimdaten aussehen. Jetzt wird es langsam einfacher. Okay, wir kriegen anscheinend die Stinger jetzt. Schießt eine stinger Rakete auf den Scharfschützen. Alter, klar. Betreibt direkt. Hab ihn. Bravo, Hades Konvoi ist vier Minuten vom Ziel entfernt. Verstanden. Bravo unterwegs zum Ziel. Los ist geht's. okay? Ja, sieht gut aus. War nicht fürs Leben danach, aber hey. Mal, Mitchell. Ach, unten schieben. wir sind ja eh schon überstark durch unsere coolen Kampfsuits. ist zwei Minuten entfernt. Verstanden. Schneide ihm den Weg ab. Ja, Mama. Da, wir locken ihnen einen Hinterhalt. Ja, verpisst Bravo, euch bitte alle. Kommt. Verstanden. Twitch, die Ladungen. In Deckung. Warte auf mein Zeichen. Versteckt dich vielleicht ein bisschen gescheiter. Jetzt. Alter, als ob Kommt da noch jemand raus? Bravo. Nicht aufgehen. Wir müssen hartes erwischen. Ja, nee, lieber die noch nicht. Nee, warte mal. Doch, das ist die Gute. So. Vorwärts. Wir müssen den Bereich sichern! Ich sehe, Hades Drach! Wir sind fast da! Ich mache einfach mal Granaten raus. Wie Granaten kälte ich mal. Die Straßen müssen frei sein. Vorher dürfen wir uns alle sich nähern. Die gute Kampfhutz, die überleben ewig. Die überleben echt viel, das ist krass. Also, die im Kampf die, die sind schon halbe Tanks. Einfach mal so. Das sind schon halbe Tanks, unterdessen. Hängt vielleicht auch mit meiner Schwierigkeit zusammen, auf der ich spiele, aber. Die halten, echt, die halten echt was aus. Jo, jo, jo, jo, jo. Jungs, ich hab da eine Regel. Hallo? Könnte natürlich auch eine Frau sein, aber. Ich glaube jetzt mal nicht, dass hier dann Frauenmodel <lacht> eingebaut haben als Gegner. Gesichert. Die Straßen sind frei. Profit, Brücken zu Kates von. Roger. Achtung. Mehr KVA auf dem Weg. Okay. Komm. Schnell, Mitchell. Ich gebe weg. So Ach, verstecke ich mich da drin? Ah, nee. Mitchell, pass auf! Äh... Langsam. Allzu glück doch ein Kunstarm. Stimmt, der Arm existiert ja gar nicht mehr. Oh. Danke dafür. Okay, holen wir dich raus hier. Oh. <Sie> <Sie> Gerade bestätigt. Hades wurde getötet. Wiederhole. Hades wurde getötet. <Sie> <Sie> <Sie> er weiß es. Eins... Weiß es. Was weiß eins? Oh, schöne Intrigen und fünf Punkte zum verteilen. Bitte alles reinhauen. Zweite Haut ist 10 äh, Upgrades. Ja, Denn das ist natürlich ultra selten. Ich glaube, da muss man wirklich alles sammeln. Cool. Hades ist tot. Seine letzten Worte geben Rätsel auf, genau wie den Inhalt des Datentricks seiner von seinem Ableben übergeben hat. Starten mir die nächste Mission noch. Zeitlich passt das schon für mich. Die Bilder hier sind genial. Tot, Böse, aber genial. Aber endlich war er ja keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Cikaitse, bekannt als Hades, Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor vier Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten vier Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Es wäre zu, zu, zu schön gewesen, wenn er gut wäre, ne? Fühlt es sich an, ein Held zu sein. Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Ja, sicher nichts Schlimmes. A5-Security-Gate-Weapon-Testing. Hey, Achso, das ist einfach so eine Beschreibung, was es genau ist. Ja, wollen wir noch gucken gehen? Ja, komm, wir gehen noch gucken, was die von uns will. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor zwei Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf, Dank uns. Ich bin ehrlich, ich habe nicht geschaut, welches Jahr wir haben. Aber nicht allzu lange nachher wahrscheinlich. Weil er sagt, ja, wie ich wie ein Held, lass sie nicht zu Kopf steigen. Wahrscheinlich kurz nachher. Lass dich mal nicht täuschen. Ich glaube nicht, dass der Welt die Schurken ausgehen. Und wenn doch, dann stehen sie plötzlich über dir. So wie es aussieht. Das ist es. Jemand, dass ihr hier seid? Nein. Was genau? Der Kodierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem hart synchronisieren. Ich zeige euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? einfach zu. Das ist Ayans Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Be was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hatte er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es ist. Es war echtes? mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort. Ah. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Mädel, halt doch die, die, die, die Fresse. All diese unschuldige gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt. Ein Monster. Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. So darf ich mich nicht entscheiden. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los, jetzt! Wer auch immer das war. Sie sind nicht gekommen, ich hab doch... Gut, ich bin einmal gestorben, ich trinke was und dann beende ich die Folge jetzt wirklich. Achso, Gideon war das, cool. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Satin, alles Pumpe mit Zucker. Cheerio! Und ja, ich finde, also jetzt geht es schon ein bisschen ab, langsam. Ist schon interessant, die Story ist recht cool. Ich glaube nicht, dass sie an Black Ops 2 rankommt, ehrlich gesagt, für mich persönlich, aber sie hat was. Ich hoffe, da wird noch was drauf draus. Bis jetzt hat es Potenzial. Ich lasse mich überraschen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!